Wir sind live auf Facebook. Meeting streamt jetzt live auf Facebook. Sehr schön. Dann schaue ich mal. Ja, ja, ich sehe uns schon. Ja? Okay. Ja. Prima. Und liebes Universum, bitte lasst die Zuschauer uns jetzt auch finden. Ich gehe mal gerade noch auf meine Testseite hier, damit ich auch sehe, wenn Kommentare da meine sind. Hier. Sehr schön. Wunderbar. Und wir Zuschauer haben wir auch schon. Perfekt. <lacht> Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch aus Zypern und aus dem Saarland. Wir sind heute wieder mit voller Power, doppelter Power hier unterwegs. Madeleine und ich, genau. Ja, Zuschauer kommen rein, schreibt uns doch mal rein, wie es euch geht. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr, deutsche Zeit. Und von wo du zugeschaltet bist, schreib mal ein Hallo rein, schenkt uns mal Herzlein. Dann sieht Facebook, oh da ist was los und macht andere darauf aufmerksam, die sich auch dafür interessieren, wie sie dem Ruf ihrer Seele folgen können. weil Das ist das Thema heute und wie sie damit, wie du damit auch Geld verdienen kannst. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen in diesem Sinne zum Sonntag-Live-Event. Und so schön, Madeleine, dass du auch heute wieder dabei bist. <lacht> Wie schön. Du bist okay. heute genau richtig hier im Übrigen, wenn du unzufrieden mit deiner beruflichen Situation bist. Wenn du schon geraume Zeit spürst, dass du eigentlich viel mehr machen möchtest, was dir Freude bereitet. Aber bis eben die interessante Ansicht hattest, dass du damit kein Geld verdienen würdest oder kannst weil du jemanden kennst, der so was Ähnliches schon mal ausprobiert hat und damit kein Geld verdient oder, keine Ahnung, wenn du so eine künstlerische Ader hast, da gibt es so einen schönen Glaubenssatz, das ist so brotlose Kunst und solche Dinge. Ich will gar nicht mehr Glaubenssätze von mir geben. Du weißt, was ich meine. Und jetzt würde ich dich gern mal dazu einladen, mal gleich zum Start, mal ganz präsent im Hier und im Jetzt in unserem gemeinsamen Raum hier anzukommen. Mal alle energetischen Mauern und Barrieren runterzufahren, dich mal auszudehnen in dein unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist. Und was wäre, wenn du jetzt noch gar nicht mal wissen müsstest, wie du das machen musst, sondern einfach mal vorstellen, du fährst mal alle Barrieren runter, dehnst dich mal aus in dein unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist, das diesen Körper hier hat, der für unser bloßes Auge sichtbar ist. Und wie würde dein Leben, ich habe dir gleich zu Beginn eine Frage mitgebracht, wie würde dein Leben wohl ausschauen, ohne interessante Ansichten, was Geld ist und nicht ist, was Arbeit ist, was nicht Arbeit ist, wie du Geld verdienen kannst, wie du kein Geld verdienen kannst, ob du mit dem, was dich wirklich ausmacht und was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht, was dir Leichtigkeit ins Leben bringt und was sich Zeit und Raum vergessen lässt, verdienen kannst. Was wäre, wenn du das jetzt alles mal loslassen würdest und sich dann jetzt heute ganz, ganz neue Möglichkeiten dir eröffnen würden? Weil das ist das Thema, über das wir heute sprechen. Und Madeleine ist so ein wunderbares Beispiel dafür, die hat sich von diesen Glaubenssätzen gelöst und hat gleich nach dem Abitur gedacht, ich mache mein eigenes Ding. Ich gebe mal ab an dich, Madeleine. Ja, danke schön. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Und ich finde es auch so sinnig, dass du äh, dieses Thema für heute Morgen eigentlich schon ausgewählt hast, bevor feststand, ob ich dabei bin. Und dann hast du mich, wann war das, am Freitag, glaube ich, gefragt, äh, ob ich überhaupt dabei, ob ich grundsätzlich dabei sein möchte. Ich kann ja noch Bescheid sagen, da war direkt ein Ja. Ja, ich bin dabei. <lacht> Und es ist so sinnig, dass auch in letzter Zeit so viele Beispiele waren, so viele Dinge passiert sind, die einfach genau das Thema von heute einfach zeigen. Genau. Genau, genau. Es passt und da sind wir bei der Intuition, bei der inneren Führung, bei der inneren Weisheit. Da werden wir nämlich heute Morgen noch ein bisschen drauf eingehen, was für eine tiefe innere Weisheit auch in dir verborgen ist. Darf ich dich dazu einladen, dass alles Wissen, alles was du brauchst, um dir ein Leben mit dem Spaß, mit der Freude, mit der Leichtigkeit zu bereiten, zu kreieren, zu erschaffen, wie auch immer du das möchten möchtest nennen möchtest, dass wirklich alles, alles, alles, alles in dir verborgen ist. Weil schau mal, wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Ich nenne das gerne so die Quelle allen Seins. Wir sind alle hierher gekommen, um Freude, um Glück, um Spaß zu haben, um Leichtigkeit zu haben und um unser inneres Licht, jetzt mal ein bisschen esoterisch, nach außen zu bringen und zum Strahlen zu bringen. Und dann ist uns die gut gemeinte, und wir wollten uns hier auch entwickeln, wir wollten uns da hinein entwickeln. Und das ist jetzt keine, keine Elternschelde oder Bewertung oder Beurteilung, nur mal eine Erkenntnis, dass uns dann einfach die gut gemeinte Erziehung und was auch immer, und das hat aber auch seinen Sinn, in unser Leben gekommen ist und quasi spätestens so mit Start in die Schule, Schluss mit Tagträumen war. Da begann der Ernst des Lebens. <lacht> Wie oft hast du das gehört, als du zur Schule kamst? Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ist mir heute Morgen auch so nochmal eingefallen, weil du, Madeleine und auch Roman, ihr seid beide sogenannte kan kinder Das heißt, in dem Jahr gab es dann die Möglichkeit, entweder zur Schule zu gehen, oder einfach noch ein Jahr Kindergarten. Und da war ich so happy drum, dass ich wählen konnte und mich im Gegensatz zu anderen Eltern dafür entscheiden konnte, also ich und Markus natürlich, wir beide, euch noch ein Jahr Tagträumen im Kindergarten zu gewähren. Ja, bevor dann das Schulsystem losgeht. Mein Sprachjargon war zwar da nie der Ernst des Lebens beginnt, aber das sind ja Dinge, die im universellen Feld trotzdem dann irgendwo... Ja, schwirren. Und so ging es dann weiter mit Schule, das haben wir gelernt, Ausbildung, Studium. Und dann haben wir gelernt und erfahren, dass wir uns immer mehr Wissen anhäufen müssen. Dass wir immer jemanden von außen brauchen, der uns sagt, ja, hast du gut gemacht. Dass wir immer jemanden von außen brauchen, der uns bescheinigt, das darfst du jetzt. Du darfst jetzt Fahrrad fahren. Das, das gab es in meiner Kinderstube noch nicht, aber bei euch gab es einen Fahrradführerschein zu machen. Ne? Du darfst jetzt Fahrrad fahren. Ja, wenn du da durchfällst an dem Tag, weil du einfach keine Lust hast oder keine Ahnung was, dann darfst du nie Fahrrad fahren. Du merkst, das sind alles interessante Ansichten. Ich möchte jetzt auch nicht dazu animieren, Auto zu fahren, wenn du keinen Führerschein hast. Also ja, du weißt, was ich damit meine. Mit anderen Worten, Niemand hat uns erzählt, dass alles Wissen, was wir brauchen, um Freude, um Glück, um unser inneres Licht nach außen zu tragen, um Spaß zu haben, dass das alles in uns verborgen ist. Und falls dein Kopf jetzt schon rebelliert und sagt, was redet die da, das ist doch so, aber, aber, aber, ein Beispiel, dass es auch in dir verborgen ist, dass es in jedem von uns verborgen ist, ist als Kinder hatten wir Freude, Glück. Wir haben unser inneres Licht nach außen getragen. Wir haben Menschen in unserem Umfeld, in unseren Bann gezogen. Wir hatten Spaß. Wir waren einfach so, wie wir sind. Ohne Ansichten, wie wir zu sein haben, wie wir uns zu gleiten haben und was wir machen. Wir waren einfach. Und dann haben wir gelernt, wir müssen immer etwas tun, wir müssen immer machen, wir müssen immer handeln. Und ich sage dir ganz ehrlich, bei dem, was ich heute Morgen mit dir teile, als ich zum ersten Mal von diesen Dingen gehört habe, da geht es letzten Endes natürlich um Hintergrundwissen zum Gesetz der Anziehung, hat mein Kopf sowas von rebelliert. Und sowas kam der Glaubenssatz hoch, von nichts kommt nichts, wenn ich es doch nicht mache, wer soll es denn dann machen? Wie soll es denn dann funktionieren? Ich muss doch das und das machen, um Geld zu verdienen. Und, und, und. Dieser ganze Kram kam hoch. Deshalb kann ich dich so gut verstehen, wenn dein Kopf jetzt auch rebelliert. Und deshalb habe ich dich zu Beginn auch schon mal gleich eingeladen, mal Barrieren runter und ausdehnen. Also falls die Barrieren jetzt wieder oben sind, noch mal runter und ausdehnen. Okay? So. Also wir haben gelernt, wir müssen immer etwas tun, wir müssen immer handeln. Von nichts kommt nichts. Das Leben ist eine harte Schule. Wir haben gelernt, uns anstrengen zu müssen, überhaupt um etwas zu erreichen. Und dieser ganze Blablabla. Bla, bla. Ohne Arbeit geht nichts. Viel Arbeit, viel Erfolg. Keine Arbeit, kein Erfolg. Nichts mit Tagträumen der inneren Stimme folgen, über die das Universum, dein höheres Selbst, deine Seele, Gott, Allah, wen auch eben, welchen Namen du auch immer dieser Institution geben möchtest, mit der bist du ständig verbunden, die spricht ständig mit dir. Weil wir sind ja alle miteinander verbunden, weil es ist ja eine große Energie. Und jeder von uns ist ein Energiewesen, ist ein Teil des Ganzen. Man hat uns einfach nur nie beigebracht, dieser Intuition, dieser inneren Stimme zu folgen. Und da hat Madeleine, das ist das, was du ja eben gesagt hast, ne, so interessante Erfahrungen auch gemacht. Und auch ich diese Woche, gerade vor drei Tagen noch, genau, mal gleich ein Beispiel, damit dein Kopf, damit wir deinen Kopf, deinen Denker jetzt auch hier mit im Boot haben, was, was ich damit meine. Ich habe auf Post gewartet und stand so vorm Briefkasten. Und guck so in den Briefkasten vom Nachbarn und lese da so, da ist ja dann immer unten so dieses Sichtfeld drin, oh, da steht was von irgendwas, Anna, oh, mein Brief liegt bei denen im Briefkasten. Und es war morgens ganz früh, ich wusste zwar, die stehen früh auf, aber um die Uhrzeit wollte ich dann ja doch nicht schon da klingeln. Und dann dachte ich, naja, brauchst gar nichts zu machen, ähm, die sehen ja den Brief, wenn sie an den Briefkasten gehen und dann werfen die dir den ein oder klingeln an der Tür und da trinken wir noch einen Kaffee zusammen, alles gut. Das war mein erster Gedanke, das war mein erster Impuls. Beim Hochgehen hat mein Kopf mir gesagt, interessante Geschichten, naja, wenn die jetzt aber vielleicht mit deinem Namen gar nichts anfangen können und werfen den Brief weg, oder sie gehen jetzt gar nicht an den Briefkasten oder sie haben ihn bei sich in der Wohnung liegen und äh, denken immer dran und ich warte weiter. Schreib mal vorsorglich noch einen Zettel und pack den mal noch an die Tür. Das waren so meine Gedanken, die ich beobachtet hatte. Und dann hat der Bauch aber gleich gesagt, nee, du brauchst keinen Zettel zu schreiben. Wie wäre es denn, wenn heute der Nachbar dir einfach begegnet? Kopf hat dann wieder gesagt, den hast du doch schon länger nicht mehr gesehen, ist der überhaupt hier und so weiter. Bauch hat gesagt, wie wäre es, wenn dir der dir heute einfach begegnet und du sprichst ihn an. So, was habe ich gemacht? Ich habe auf meinen Kopf gelauscht, habe einen Zettel geschrieben, bin runtergegangen, wir sind weggefahren an dem Morgen. Ich mache die Tür auf und er steht vor mir, unser Nachbar. Das mag jetzt für dich ein Beispiel sein, wo du sagst, naja, was hat das jetzt mit Ruf der Seele zu folgen und Geld verdienen zu tun? Alles, alles. Je mehr du dich deinem tiefen inneren Wissen hingibst, je mehr du wieder beginnst, bei dir selbst anzukommen. Und diese leise innere Stimme wahrzunehmen, deiner Intuition zu folgen und die vom Universum oder wie auch immer du diese Instanz nennen möchtest, leiden lässt, umso mehr können Wunder, Wunder, wundersame Dinge geschehen. Da gibt es jetzt noch einige Beispiele für den Kopf von der Madeleine. Und schreibt uns gern auch deine Fragen ins Kommentarfeld, wenn die ja, aber es kommen, damit wir da heute Morgen mal aufholen können. Madeleine, ich gebe an dich ab. Genau. Ähm Ach, jetzt hatte ich einen Gedanken, den ich sagen wollte. Also die Beispiele, die wir jetzt hier bringen, jetzt in diesem Call oder auch an anderen Sonntagen, die scheinen auf den ersten Blick, Manchmal nicht unbedingt was mit dem Beruf äh, oder dem, dem Beruf der Seele, also dem, dem Seelenberuf zu tun zu haben. Aber das sind eben die Beispiele, die dich stärken und äh, dein Glauben daran geben, dass es so ist. Und es ähm, mag bestimmt auch äh, eine Person hier sein, die so ähnlich ist wie ich und glaubt, ähm, die Intuition oder so, das Universum, wenn es mit uns spricht, das, das ist so ganz offensichtlich irgendwie, da kommt äh, der goldene Reiter und kommt zu dir, bringt dir eine Botschaft auf einer Schriftrolle und sagt, das musst du tun oder das ist jetzt, was, das ist deine Bestimmung oder so. Oder der wenigstens gehofft hat, dass es so ist. Ich will das auch gar nicht abtun, dass das nicht möglich ist. Ähm, aber manchmal ist das Universum auch ganz, ganz, ganz leise. Und die Sache ist, das habe ich auch äh, früher viel, viel zu so gemacht, äh, da hat, haben dann äh, Coaches, andere Personen haben dann ganz viel über Intuition und Impulse empfangen gesprochen und ich dachte dann, okay, dann setze ich mich jetzt mal hin für fünf Minuten oder <lacht> für, zehn, für zehn Minuten vielleicht und sage, okay, Intuition, was sagst du mir denn jetzt gerade? Und da kam nichts. Und da war ich natürlich dann total enttäuscht. Und aber das funktioniert gar nicht, ich habe gar keine Intuition, irgendwas ist doch falsch mit mir. Und warum klappt das bei denen, aber bei mir nicht? Und ach, genau so. Und äh, die Sache ist aber, dass wir dem Ganzen gerne Zeit geben dürfen, weil Geduld ist da ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, auch da wiederum, es heißt nicht, dass das, irgendwie, dass das Universum irgendwie viel Zeit braucht. Das, das funktioniert mit einem Fingerschnipsen. Nur wenn wir zu ungeduldig sind und sagen, okay, ich gebe dir jetzt fünf Minuten Zeit mit dieser Energie von Ungeduld, dann kommt das nicht so schnell. Dann ist da viel mehr auch. Diese Möglichkeit darin, dass du Geduld lernen darfst, dass da noch eine kleine Lektion äh, für dich drin steckt. Da fällt mir gerade äh, ein ganz besonderer Tag ein, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, wo ich morgens aufgestanden bin und auch wieder gedacht habe, ich will jetzt diese Verbindung spüren. Ich will diese Verbindung spüren. Jeder redet immer davon, hier Verbindung zum Universum spüren und zu allem, was ist und der Kern ist in dir. Und ich war so, ach, es war so ein ganz seltsamer Tag. Ich wollte einfach nur, ich habe dann aufgeschrieben, ich will das heute spüren, ich will heute den Beweis dazu haben. Und da ist es auch oft so, dass man dann irgendwie nach so Zeichen bittet oder dass man sagt, okay, zeig mir heute an dem Tag, war warst ein grüner Vogel. Da habe ich gesagt, bitte, liebes Universum, ich weiß, dass du da bist. Aber bitte zeig mir auch, dass du für mich da bist. Und zwar zeig mir heute einen grünen Vogel. So war das für mich. Und da war für mich klar, okay, wenn ich heute einen grünen Vogel sehe, dann weiß ich, dass du da bist für mich. So, jetzt hat der Tag angefangen und ich natürlich... Wo ist der grüne Vogel? Wo ist der grüne Vogel, ne? Also überall geschaut und geschaut und so. Und es gibt so einen feinen Unterschied zwischen die Augen offen halten und ungeduldig suchen. Weil es macht keinen Sinn, zu suchen, zu suchen, zu suchen. Weil da ist wieder die Energie von, ich habe es noch nicht gesehen und ich bin ungeduldig. Und, das und ungeduldig. ich zweifle auch, ne? Ich zweifle auch, genau. Und gleiches zieht gleiches an. Du sendest das aus, weil es in dir drin ist das, was du fühlst, das sendest du aus. Also diese Ungeduld, diese Zweifel und so kommt das ja wieder zu dir zurück. Und ich weiß noch, dass ich dann mit dir darüber gesprochen habe. Und da hast du mich ja dann auch darauf hingewiesen, ja, nicht suchen. Mhm. Nicht suchen, entspannt sein. Mhm. So. Und ich war halt da so ein bisschen unsicher dann so, ah, ich habe gedacht, ich will heute bitte diesen Vogel sehen, das, das ist mir wichtig. Und ja, der Tag ging dann so vorbei. Ich hatte dann auch eine Weile dann nicht mehr drüber nachgedacht und abends kurz vorm Schlafen gehen. Also das wirklich war hier, ne? Auf Zypern. Genau. Mhm. Ganz kurz vorm Schlafen gehen. Bin ich dann nochmal zu dir gegangen und habe gesagt, so, Mama, wie ist denn das jetzt? Ich habe doch jetzt um diesen grünen Vogel gebeten. Und ich habe auch aufgehört zu suchen. Was ist denn, wenn ich den jetzt heute nicht sehe? Weil, weil, weil meine Frist war, bis ich schlafen gehe. <lacht> so. Ja, das ist jetzt blöd, ne? da wussten wir beide nicht so wirklich, was ist und so. Ne? Ich hatte auch mein Handy in der Hand und war dann so, ja, okay, was, was mache ich jetzt damit? Okay, naja, gut. Dann habe ich auf mein Handy geguckt, ganz einfach so, wie man halt auf sein Handy guckt, ohne jetzt irgendwie was Besonderes machen zu wollen. Und da ist mir eine Benachrichtigung gekommen, und zwar von einer Sprachlern-App. Äh, dass ich doch bitte heute noch meine weitere Lektion machen soll. Und was ist das Maskottchen von dieser Sprachlern-App Eine grüne Eule? Ja. Und danach, also ich, da kommt mir jetzt schon wieder. Wir waren beides so Lass. berührt, das sind Tränen geflossen. Ne? Ja, auf jeden mhm. Fall. Ich, ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich musste es dir irgendwie zeigen und wollte dir irgendwie erklären, was jetzt, mit, was jetzt in mir vorgeht, warum ich jetzt plötzlich weine, weil da. Im allerletzten Moment des Tages, sage ich mal, bevor ich schlafen gegangen bin. Also, ich war tatsächlich schon bettfertig und wollte dann gerade nur noch einmal äh, mit dir darüber sprechen. Und genau da sehe ich diesen grünen Vogel, diese grüne Eule. Mhm. Und ja. seitdem war für mich klar, es ist da, das Universum ist da und es ist auch für mich da und es hört mich. Und ich wusste auch ganz genau, dass für mich zu diesem Geschenk, dass, ähm, dass das Universum da für mich ist, ich wusste ganz genau, da sind noch zwei Lektionen dabei. Das eine ist Geduld und das andere ist Vertrauen. Das sind Worte, die haben wir schon tausendmal, zehntausendmal in unserem Leben gehört. Ja. Und, aber das sind die Dinge, die wir lernen dürfen. Geduld und Vertrauen. Ja. Also das sind so, das war so ein ganz ganz ganz prägender Moment für mich. Ich habe mir dann auch ähm, mit meinem Diktier, mit meiner Diktierfunktion vom Handy das Ganze aufgenommen, dass ich das auch ja nicht wieder vergesse. Und das mhm. mache ich oft in solchen Momenten, in denen mir einfach nochmal bewiesen wird, äh, dass es, dass das Universum da ist und dass es für mich da ist damit ich das auf keinen Fall vergesse. Also Quintessenz, Universum und das Leben sind immer, immer, immer wohlwollend an deiner Seite. Nochmal, das Universum und das Leben sind immer wohlwollend an deiner Seite. Da ist keine Energie, die dich irgendwie bestrafen möchte. Da ist keine Energie, die dich irgendwie von etwas aufhalten möchte. Es ist alles da. Und das, was du brauchst, um deinem Herzen zu folgen, also dem Ruf deiner Seele auch zu folgen, ist den Zugang wieder zu dir selbst, zu dem, was dich ausmacht, zu deinem So-Sein, wie du bist, wenn wir uns erinnern als Kinder. Da waren wir einfach so und haben das Umfeld in unseren Bann gezogen. Wir hatten keine Bewertung, keine Beurteilung, keine Ansichten darüber, wie etwas zu sein hat. Wir haben einfach gemacht. Bis dann später Tage dazu gekommen sind, die vollgestopft waren mit Tätigkeiten, so voll, ich spreche jetzt von meinem früheren Leben, dass ich morgens schon aufgewacht bin und gedacht habe, oh Gott, nur ja, denken, einfach nur funktionieren. Wie soll ich das heute alles schaffen? Einfach nur machen. Und schon war Schluss mit der Intuition folgen, mit den Botschaften empfangen. Und dann kamen natürlich noch diese ganzen Themen dazu, dass ich eingangs erwähnt habe, damit kann man kein Geld verdienen. Weil wir jemanden kennen, der schon mal das probiert hat, weil die Eltern uns das erzählt haben, das Umfeld uns das erzählt hat, weil wir schon mal einen Versuch gestartet haben und es hat nicht funktioniert und, und, und. Darf ich dich dazu einladen, dich mal von diesen ganzen Begrenzungen, Ansichten, Bewertungen und Beurteilungen und auch Schlussfolgerungen vor allem. Wie das Wort es schon sagt, sobald wir eine Schlussfolgerung haben, also eine Feststellung, Stecken wir fest, stellen es fest und die Universumskellnerin, von der ich immer so gern spreche, die steht da und sagt, ich rauf mir die Haare über dich. Ich würde es dir ja gerne liefern. Aber wenn du immer Zweifel bestellst und erzählst, du kennst jemanden, der jemanden kennt, bei dem hat es nicht funktioniert und du traust dich nicht und du hast keinen Mut, ja, was soll ich dir denn dann liefern? Darf ich dich dazu einladen, dich davon mal zu lösen. Und wie viel mehr kannst du jetzt dann für dich die Entscheidung treffen, mal wirklich ganz bei dir wieder anzukommen. Der, deinen, der deiner wahren Größe und Schöpferkraft bewusst zu werden. Niemand anderes erschafft sich die Lebenswirklichkeit im Außen. Immer wir selbst. Immer wir selbst. Und einer der größten Fehler, den ich in meinem früheren Leben gemacht habe, ist, da sind wir bei der lieben Geldenergie, dem Geld die Macht über mich gegeben. Ich habe mir die Geschichte erzählt, weil ich ja auch so aufgewachsen bin. Es ist zu wenig Geld da. Ich muss einen Beruf machen, so wie man das halt macht, eine Ausbildung machen, ein Studium machen und dann mir eine sichere Stelle suchen, die Verantwortung an jemand anderen abgeben, der dann für mich die Verantwortung übernimmt, das zum Monatsende oder Monatsanfang zum X auf dem Konto erscheinen. Und wenn es dann darum ging, als ich dann später so angefangen habe, unzufriedener zu werden mit diesem Job und mir... Menschen an meine Seite holen wollten, die dort waren, wo ich hin wollte. Also ein Mentor, der mich begleiten konnte. Weil bis dahin war mir dann irgendwann schon klar geworden, ich schaff's alleine nicht. Es geht immer mehr Lebenszeit an mir vorbei. Ich möchte eigentlich jemand haben, der dort ist, wo ich hin möchte, weil nur der kann mir den Weg zeigen. Wenn ich ins Auto einsteige, habe ich das Navi, das mir den Weg von A nach B zeigt. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir die Geschichte erzählt, dass ich keine Möglichkeit habe, mir Geld zu besorgen, um in mich zu investieren. Oder ich war zu stolz, mal jemand anderen zu fragen, kannst du mir Geld leihen oder bei der Bank Geld leihen? Oder die Möglichkeiten, die immer irgendwie da sind. Das heißt, ich habe in dem Moment, mir war das damals nicht bewusst, auf der unbewussten Weise Geld die Macht über mich gegeben. Ich habe auf unbewusste Weise dem Arbeitgeber die Macht über mich gegeben, über mich bestimmen zu können, wie viel Geld ich überhaupt bekomme, wann ich Urlaub machen kann, wie mein Tag überhaupt auszuschauen hat. Und habe mich so sehr aufs Wochenende gefreut, bis sonntags nachmittags dann wieder so ein mulmiges Gefühl aufkam. Morgen früh <lacht> muss ich schon wieder ran. So, wie viel mehr kannst du dir jetzt erlauben, dazu würde ich dich gern einladen, mal zu erkennen, was für ein machtvolles Wesen du bist, dass alles in dir verborgen ist. Und sobald du bei dem Universum im ersten Schritt mit dem Universum kommunizierst, so wie Madeleine das ja eben so schön auch ausgeführt hat, das ist auch mit Geduld gemeint. Das Universum schickt uns alles und das weiß auch zu welchem Zeitpunkt. Das heißt auch nicht, dass es nur darum geht, einfach nur da zu hocken und zu suchen und zu warten, dass was kommt. Das heißt schon, auch diese Impulse wahrzunehmen, diese Intuition wahrzunehmen und ihr dann zu folgen. Wie viel mehr kannst du jetzt mal... Beginnen, an dich selbst wieder zu glauben, dass alles das in dir angelegt ist, was es braucht, um dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und wie viel mehr, dazu würde ich dich auch gerne einladen, weil es ja auch dann um das Thema Geld geht. Ich muss ja Geld haben zum Überleben, um mir äh, meinen Lebensunterhalt zu ja, wir brauchen ja Geld, wir leben nun mal in einer materialistischen Welt. Aber alle Ansichten, dazu würde ich dich mal gerne einladen, wie das Geld zu dir fließen kann. Ob das über den Arbeitgeber kommen muss oder ob du selbst die Verantwortung dafür übernimmst und dir selbst erlaubst, Geld zu empfangen mit dem, was dich ausmacht. Ja, mir kam jetzt gerade noch ähm, ja, zum Thema Universum. Also ich nenne es jetzt einfach mal bei dem Wort, das ich einfach verwende. Und würde dich mal dazu einladen, mal ganz kurz die Augen zu schließen. Und ich habe nämlich zwei ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtige Sätze für dich. Und zwar der erste Satz ist, das Universum sagt immer ja. Und der zweite Satz ist, das Universum liebt dich bedingungslos. So, und was heißt das jetzt? Also das Universum sagt immer ja, damit es einfach gemeint, du sendest etwas aus, Zweifel, ähm, Ungeduld, ähm, Fülle Gedanken, äh, Liebe, was auch immer. Und das Universum sagt ja, bringe ich dir. So. Und das bringt es dir alles, weil es dich bedingungslos liebt. So, und wir haben, oder viele von uns haben Liebe ähm, kennengelernt, dass es an Bedingungen geknüpft ist. So, ich habe dich lieb, wenn du gute Noten schreibst. Ich habe dich lieb, wenn du dein Zimmer aufräumst. Äh, ich habe dich lieb, wenn du dich regelmäßig bei mir meldest. Und äh, mich fragst, wie es mir geht. <lacht> so. Und das Süße ist, dass wir das Universum, also dieses unendliche, diese unendliche Energie, diese unendliche Kraft, also wenn ich jetzt hier mal gerade aus dem Fenster rausschaue, da sehe ich bis zum Horizont. Äh, aber es geht ja noch viel weiter. Das ist das Universum. Und das Süße ist, dass wir das Universum wie eine Person behandeln, die... Mhm sag ich jetzt einfach mal so, die mit sich selbst einfach nicht so richtig im Reinen ist. Und mhm. äh, vielleicht hast du auch solche Erfahrungen gemacht, vielleicht mit den Eltern oder mit Freunden oder vielleicht auch mit dem Partner, dass Liebe oft so an Bedingungen geknüpft ist. Und man kann ja nicht so viel verlangen. Ähm, ich habe doch jetzt erst nach dem und dem gefragt, da kann ich nicht noch nach was anderem fragen oder so. Ähm, die Gedanken hatte ich auch noch bis vor kurzem oder taucht auch mal ab und zu noch sowas auf, so okay, ich hatte jetzt irgendwie das und das um ähm, das und das gebeten, da kann ich jetzt nicht noch eine andere Bitte stellen oder so, ja, weil wir das ja. irgendwie so gelernt haben, mit anderen gehen wir so um, ähm, die wollen uns nicht so viel geben oder wir müssen erst noch was zurückgeben, bevor wir wieder was nehmen können. Geben und nehmen sagt man ja immer, ne? so schön. Mhm. So, die Sache ist, das Universum ist, also wenn du noch so eine Ansicht hast, was, was Liebe ist und an welche Bedingungen Liebe geknüpft ist, dann würde ich mir das Universum nicht als Person vorstellen und einfach mal die Augen schließen und schauen, okay, wie sehr kann ich die, die pure Liebe, die das Universum für mich verspürt, weil ich bin ein Teil davon. Wie kann ich diese Liebe noch viel mehr spüren? Und du bist ein Teil vom Universum, du bist ein Kind vom Universum. Und wenn du auch selber Kinder hast, dann weißt du, dass du für deine Kinder nur das Allerbeste willst. So, und das Universum, wie gesagt, sagt immer ja. Und das, wonach du fragst, also das, wonach, was du aussendest, an Gefühlen, an Energien, das bekommst du zurück. Weil die Universumskellnerin, die sagt immer ja. Weil sie wow. dich liebt. Wow. Wie viel mehr kannst du dich also auch ab jetzt, ab heute geliebt fühlen? Wie viel mehr kannst du dich ab jetzt geliebt fühlen? Wenn ich von Fühlen spreche, habe ich auch noch eine wunderbare Anleitung, Information für dich. Deine Gefühle sind auch dein Gradmesser gleichzeitig. Mal grundsätzlich nochmal. Wer erschafft deine Gefühle? Er ist verantwortlich für deine Gefühle. Du. Er erschafft die Gedanken. Er ist verantwortlich für die Gedanken, für das, was du denkst. Also du nimmst sicherlich, weil du sensibel, wahrnehmend, feinfühlig bist, viel auch vom kollektiven Gedanken fällt auf. Vielleicht viel mehr, als dir lieb ist. Wir sind ja, alles ist ja mit allem verbunden, wir nehmen ganz viele Gedanken von außen auch auf, kollektive Gedanken, kollektive Angst und, und, und. Aber letzten Endes darfst du dir selbst erlauben, dazu würde ich dich auch gerne einladen, die Chefin in deinem Kopf zu werden. Mit anderen Worten, du darfst dir die Frage stellen, okay, interessanter Gedanke, will ich das jetzt glauben? Bringt mich das wirklich dorthin, wo ich hin möchte? Was will ich stattdessen glauben? Weil nach deinem Glauben wird dir geschehen, ganz, ganz altes Wissen. So, und das, was Madeleine eben gesagt hat, das Universum sagt immer ja und liefert immer. Bin Service. Wenn du eine Pizza Margarita bestellst, dann kommt die Margarita geliefert. Es sei denn, du fängst an zu zweifeln und bestellst sie wieder ab. Dann kommt sie nicht. Universum, genau das Gleiche, vereinfacht dargestellt. Und wenn du eine Pizza bestellt hast, dann freust du dich schon auf diese Pizza. Du bist in der Vorfreude. Du weißt, dauert nicht mal lang, der junge Mann klingelt und bringt dir deine Pizza. Du zweifelst dann nicht dran. Und das würde ich dir gerne mitgeben, wie viel mehr... Kannst du jetzt schon in der Vorfreude sein, auf das du dich ab heute auf den Weg deines Herzens, deiner Seele auch begibst, auf das, was das Universum für dich vorbereitet hat. Das kann viel schneller für dich zur Lebenswirklichkeit werden, als du es bis eben glaubst. Und wie kommst du besser dahin, indem du dich tagsüber beobachtest, was du fühlst? Das ist so dein Gradmesser, wo ich überhaupt drauf hinaus wollte. Sobald du, ich mag dieses Wort negative Gedanken eigentlich nicht so gut, aber es passt hier am besten, weil das Universum halt auch immer Ja sagt zu allem, was du aussendest. Das Universum bewertet nicht in negativ oder positiv, aber in dem Falle hier zum Verdeutlichen, was ich meine, bringt das ganz gut auf den Punkt. Wenn du dich tagsüber dabei beobachtest und selbst ertappst, dass du negative Gedanken hast dich irgendwie nicht gut fühlst ähm, und es in dir denkt, ach, das klappt nicht oder keine Ahnung, was auch immer. Dann ist das das sichere Indiz dafür, dass du nicht bei dir selbst bist, sondern Zweifel, Dinge von anderen aussendest und das, was du eigentlich vielleicht schon mal bestellt hast, auch noch mal abbestellst damit. Und dann hast du es selbst in der Hand, da habe ich dich auch dem Gedanken öffnen, zu entscheiden, okay, ich habe jetzt gerade so im Saarland, sagt man so, ich habe gerade so die Faxen dickauber, also ich habe die Schnauze voll, wie auch immer. Wenn du so dieses Gefühl hast, das bringt es am besten auf den Punkt, damit bestellst du mehr davon. Und dann darfst du dich dafür entscheiden, okay, was will ich Stattdessen jetzt eigentlich fühlen. Wie will ich mich wirklich fühlen? Und dann darfst du dich dafür entscheiden, in die Freude, in den Spaß, in die Leichtigkeit zu gehen. Und wenn das auch damit verbunden ist, dass du zum Beispiel gerade deine Lieblingsmusik auflegst und mal selbst durch die Wohnung tanzt. Oder wenn du im Büro hockst, kommt das vielleicht nicht ganz so gut an. Dann gehst du halt mal auf die Toilette und atmest mal durch und kommst noch mal ganz bei dir an holst dein Handy mit und hörst da mal still für dich, mal für zwei Minuten deine Lieblingsmusik. weil Du kannst dich selbst in eine andere Stimmung versetzen und damit bestellst du mehr davon beim Universum. Was wäre also, wenn du all deine Aktivitäten, all deine Entscheidungen danach ausrichten würdest, Freude, Spaß, Glück, Leichtigkeit zu fühlen und zu empfinden, Nochmal, was wäre, wenn du ab heute all deine Aktivitäten und all deine Entscheidungen danach ausrichten würdest, wirklich Freude, Spaß, Leichtigkeit und Glück zu empfinden und zu fühlen. Und all die Muster und Prägungen, die du jemals aufgeschnappt hast, mit dem, was dir wirklich Freude und Spaß macht, mit dem, was dir leicht von der Hand geht, mit dem, was dich glücklich macht kann man kein Geld verdienen, das einfach mal zurückzuschicken zum Absender. Wenn du zu denjenigen gehörst, sonst wärst du wahrscheinlich nicht in meinem Universum, auch nicht in dem Universum von Madeleine, hier in unserer Community, die ganz, ganz viele Interessen, Fähigkeiten, Talente haben und deshalb nicht wissen, wo überhaupt anfangen, was überhaupt machen, weil es so viele Möglichkeiten gibt und sich deshalb die Geschichte erzählen. Ja, ich weiß ja gar nicht, wo anfangen. Oder mit irgendwas anfangen und dann wieder liegen lassen und dann was anderes machen. Oder nee, funktioniert nicht so direkt, dann nochmal was anderes machen. Geh los, bevor du bereit bist. Und löst dich von jeglichem Perfektionismus. Weil du bist perfekt. Auch das ist nur eine interessante Ansicht, dass du noch irgendwas machen musst oder perfekt machen musst. Du bist so, wie du bist und du bist gut so, wie du bist. Und so, wie du jetzt dir ab heute erlauben darfst, dein eigenes Ding zu machen, dem Ruf deiner Seele zu folgen, deine Botschaft zu entdecken, die in dir verborgen ist, mit der Welt da draußen zu teilen, da braucht es kein Okay von jemand anderem. Es braucht lediglich deine Entscheidung, um dafür zu gehen. Und dich auch davon zu lösen, dass man damit kein Geld verdienen kann. Weil was wäre, wenn Geld dann einfach zu dir fließen würde? Wie die Luft zum Atmen, da haben wir auch keine Ansicht drüber. Wenn du jetzt mal tief ein- und ausatmest, kommst du auch nicht auf die Idee, dass anschließend weniger Sauerstoff da ist. Es ist einfach da. Wenn du in einem Raum bist mit 100 Menschen, kommst du auch nicht auf die Idee, wenn du tief ein- und ausatmest, dass du jemand anderem was wegnimmst. Sauerstoff ist einfach da. Nur bei dem Geld haben wir ganz, ganz viele Prägungen. Vielleicht magst du heute mal so für fünf Minuten all den Schrott, was es in dir denkt, zum Geld auf ein Blatt Papier bringen und einfach mal loslassen, dem Universum übergeben. Ja. Ja, ähm wenn, jetzt, jetzt hast du ja am Schluss gesagt, ähm, alles mal aufschreiben. Und jetzt könnte man ja sagen, ach, das widerspricht aber durch dem da habe ich ja doch wieder meinen Fokus da drauf. Ja. Also, das Universum ist schnell. Ja, also wie in Fingerschnitten kann das alles passieren. Aber eben nur in unserem Glaubenssystem, sage ich mal. Also das, das Mindset einfach, das, was wir glauben, dass in diesem System in diesem Rahmen, sag ich mal, daran kann das alles passieren. Und Wenn du tatsächlich glaubst, also wenn du glaubst, okay, ähm, das Geld erscheint, er erscheint jetzt einfach hier so ein Batzen Geld <lacht> direkt vor mir, dann kann das passieren. So. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, schreibt das alles mal auf oder setze ich mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde hin und Schau einfach mal, was da alles kommt zum Thema Geld, zum Thema Reichtum, zum Thema Luxus und du das aufschreibst, dann ist das mehr so ein Prozess von, ich lasse es aus mir raus. Hm. Und wenn du dann hingehst und diesen Zettel zum Beispiel verbrennst, wenn du da irgendwie so ein Ritual dazu machen möchtest oder es einfach nur wegwirfst und dir dann im nächsten Schritt aufschreibst, was du alles glauben willst, dann hast du ja deine Energie schon wieder gedreht. Mhm. Und dann wird auch nichts äh, Negatives äh, manifestiert oder in dein Leben gebracht. Und auch weil du eben gesagt hast, wie ähm, möchte ich mich eigentlich fühlen, wenn ich, wenn ich mich mal irgendwie so ein bisschen blöd fühle oder wenn ha, irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, äh, ist es auch ganz äh, süß zu beobachten, bei sich selbst, dass es manchmal Momente gibt, wo man gar nicht daraus will, wo man irgendwie in diesem hm, bleiben will, weil es regt einen halt auf. Und ich will ja. jetzt halt mit darüber nachdenken, was ich wirklich will. Ich will jetzt so ein bisschen in meinem Schlamm sitzen bleiben. Und es kann auch richtig sein, es kann auch richtig sein, dass du dich mal irgendwie ah, richtig aufregst und wütend wirst und äh, keine Ahnung, so ein Stressball gegen die Wand wirfst. <lacht> mhm. ähm, die Sache ist, beziehungsweise die Frage ist, wie bewusst machst du das? Mhm. Weil wenn du das ganz bewusst machst und sagst, ey, ich habe jetzt Lust, mich mal richtig aufzuregen und das dann machst, dann wirst du auch merken, dass diese Energie ganz leicht abspielt. Oder mhm. was heißt ganz leicht, also auf ganz, ja. äh, auf ein geringeres Niveau abspielt. Und du merkst, okay, ich muss mich gar nicht mehr aufregen. Und dann fällt es dir auch leichter, äh, dir zu überlegen, was du eigentlich willst. Aber wenn du das Ganze so auf Autopilot machst, gar nicht so darüber nachdenkst, sondern dich einfach nur darüber aufregst, dass das jetzt falsch gelaufen ist, du hast dies falsch gemacht und sowieso und bla bla bla und der ist dir noch blöd gekommen und hat noch einen dummen Spruch rausgehauen. Ähm, wenn du dich einfach nur so darüber aufregst, ohne dir selbst bewusst darüber zu sein, dann manifestiert das. Das ist so dieser feine Unterschied. Ja, sehr gut, genau. Genau. Man sagt ja auch, so schön ist es, sich von der Seele zu schreiben. Ja, genau. Das ist es. Das ist dir einfach mal von der Seele zu schreiben. Und dann aber auch, und das ist ganz wichtig, dass du dann auch wirklich auf in die andere Richtung, die du eingeschlagen hast, also die du dann angefangen hast zu gehen, auch auf dem Weg wirklich bleibst und nicht wieder Rückzieher machst. Und es damit nochmal ist Das sind natürlich Dinge, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist mir irgendwann klar geworden. Ohne einen Mentor, ohne Mentoren an meiner Seite, die dort sind, wo ich hin möchte, funktioniert es halt einfach nicht. Also ich selbst bin dann immer wieder in alte Muster zurückgefallen, weil sobald man sich, man sagt ja auch, man ist die... Das ist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Ich bin einfach ja damit in die Energie von den Menschen eingetaucht, die dort waren, wo ich hin wollte Die haben mir nicht nur die Anleitung dazu gegeben, wie ich dahin komme, sich mit mir meine blinden Flecken angeschaut, die ich selbst eh nicht erkannt hätte, was also tief im Unbewussten noch verborgen ist. Weil sich solche Dinge von der Seele zu schreiben, kann man wunderbar immer mit dem Unterbewusstsein arbeiten und auch mit dem Bewusstsein aber im Unbewussten, wie beim Eisberg, ist ja einfach auch noch viel verborgen. Und worauf ich auch noch dich darauf aufmerksam machen möchte und dich dazu einladen möchte, was ich gerade jetzt die letzten ein, zwei Wochen verstärkt beobachte und immer wieder darauf angesprochen werde. In der Welt da draußen ist immer was los. Immer. Egal wie man es nennt. Egal, wie man es nennt, ist da draußen ist immer was los. Und das, was da draußen in der Welt los ist, nochmal, egal, wie man es nennt, dient wunderbar dazu, uns abzulenken. Das sind wunderbare Ablenkungsmanöver, Ablenkungsimplantate, wie auch immer man das nennen möchte, um uns von dem Wesentlichen abzulenken, nämlich von uns selbst, von unserer wahren Größe, von unserer wahren Macht, von unserer wahren Kraft, Energie und Stärke. Wie viel mehr kannst du jetzt also beginnen, auf dich zu schauen, Nichts mit Egoismus zu tun, weil Wahrheit, wie viel mehr bist du dann, wenn du wirklich in der Liebe mit dir selbst bist, im Reinen mit dir bist. Diese leise Stimme deiner Intuition, des Universums, deiner Gefühle wahrnimmst. Wahrheit, wie viel mehr bist du dann wirklich ein Beitrag für die Welt da draußen? Und vorher für deine Familie, für deine Liebsten, für deine Kinder, für das, was dir am Herzen liegt und letzten Endes auch für die Welt da draußen. Jeder wünscht sich Frieden und Liebe. Und das beginnt hier. Wenn wir uns jetzt vorstellen, auf Fingerschnitt würde jetzt jeder seinem Seelenplan, seine, dem Ruf der Seele folgen. Und das machen was ihm Freude macht, was ihm Spaß bereitet, was ihn glücklich macht, was ihm Leichtigkeit bereitet. Und die Geldenergie, die ihn nicht bewertet und beurteilt, die würde einfach fließen. Und die würde dann auch einfach fließen. Was für eine Welt hätten wir da draußen auf Fingerschnipp? Das kann es sein, dass es genau das ist, was die Welt jetzt da draußen braucht, Dich mit dem, was du mit hierher gebracht hast. Dir liegt was auf der Zunge, Madeleine, ich spür's. <lacht> ich denke gerade, ähm, Thema Eigenliebe und Egoismus, mhm. weil das so oft zusammengebracht wird, ähm, Ich habe als Kind oft ähm, gehört, wenn irgendjemand, irgend ein anderes Kind irgendwie blöd zu mir war, sag ich mal, oder irgendwas Blödes gesagt hat, was ich als, was ich als verletzend vielleicht empfunden habe, dann habe ich oft gehört: ähm, Ah, der ist doch nur neidisch auf dich oder so. Hm. Oder der hat doch selber irgendwie, kommt doch selber mit sich nicht klar und deswegen macht er dich runter oder so. Vielleicht kenn das, kennst du das ja auch. Und ähm, Daran merkt man ja schon oder darf, daher weiß man ja schon, okay, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, wenn ich irgendwie ja, mich selbst nicht genug liebe oder mit mir selbst nicht klarkomme, dann empfinde ich Neid, dann sage ich dumme Sachen zu anderen, dann äh, verhalte ich mich einfach auch mal blöd. Ne? Oder vielleicht hast du auch äh, selber Erfahrungen gemacht, wo du mit dir selbst unzufrieden warst und... Dann kommt jemand, und der will ja eigentlich gar nichts Böses. Der fragt dich vielleicht irgendwas, was dich jetzt gerade nervt, und dann machst du den dumm an und am Ende denkst du dir so eine: Was war das denn? Warum habe ich den jetzt so blöd angemacht? Das, das da jetzt, das, das hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen. Und ähm, das wolltest du gar nicht. Aber das war halt schon vorher so deine Energie, deine Stimmung, weil du halt irgendwie unzufrieden gerade warst. Und daran merkt man ja, dass eher, dass man eher den anderen Schlechtes tut ähm, oder ist eine blöde Formulierung, aber dass du eher dann in diese ähm, Ausstrahlung hast an andere, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist. Mhm. Und vielleicht hast du auch schon mal jemanden erlebt, der mit sich selbst total im Reinen ist oder der ausstrahlt, dass er sich selbst liebt und zwar nicht auf diese ich bin besser als alle anderen Art, sondern ich liebe mich und habe genauso viel Liebe auch für dich. Mhm. Und da kam mir jetzt halt gerade dieses Beispiel, wenn ich einen Partner habe oder wenn ich eine Familie habe, ein Partner und Kinder und sage, okay, ich liebe meinen Partner, dann habe ich ja nicht weniger Liebe für meine Kinder. Mhm. Nur weil Sehr ich gut. sage, ich liebe diese Person. Ähm, dann heißt das ja nicht, dass ich weniger Liebe für andere Personen, und vor allem für die Kinder habe. Genau hm. Genauso andersrum. Ja. So, und wenn ich sage, äh, ich liebe mich, dann habe ich ja nicht weniger Liebe für andere, sondern ganz im Gegenteil, wenn du dich wahrhaftig selbst liebst, dann hast du noch unendlich viel Liebe für alle anderen. Und so bist du ja der größte Beitrag für alle anderen. Genau, genau. Sehr schön, gutes Beispiel. Ich habe noch ein metaphorisches Beispiel für den Kopf, <lacht> damit man so die letzten 5% Zweifel, die in deinem Kopf vielleicht noch sind, auch jetzt noch mit ins Boot holen. Stell dir einen Brunnen vor, ein Rohr in der Mitte, da geht Wasser durch. Drei Schalen. Die obere Schale bist du, die untere Schale deine Familie, dein Partner, deine Kinder, dein, dein engeres, weiteres Umfeld. Die untere Schale. Die Welt da draußen, was auch immer. Durch die Mitte fließt Wasser hoch. Die obere Schale wird gefüllt. Du. Wann können in die unteren Schalen? Wann kann da das Wasser weiterfließen? Wenn du dir erlaubst, wenn du überfließt und wenn du dir erlaubst, davon auch immer mehr zu dir kommen zu lassen. So. Und solltest du bis eben jetzt noch den leisen Gedanken haben, dass du zufrieden bist mit dem, was du verdienst, im Hinblick auf Geldenergie oder was auch immer, in Wahrheit bist du, nicht, bist du nicht zufrieden, sonst wärst du nicht hier, oder diesen leisen Gedanken zulassen, so viel Geld braucht man ja nicht oder was auch immer. Auch da, wann kannst du an Projekte für die Welt, für andere Menschen, für was auch immer weiterfließen lassen, auch an Geldenergie, wenn du dir erlaubst, erstmal dich zu füttern, es dir gut gehen zu lassen. Das ist Selbstliebe. Das ist dein zu so sein, wie du bist. Und dann kann alles andere auch funktionieren. Dann kannst du auch Geld und alles andere weiterfließen lassen. Nur die Liebe, das Wesentliche, Freude, Spaß, die Leichtigkeit, das ist in dir verborgen. Und das braucht kein Geld. Das sind nur interessante Ansichten. Wir brauchen kein Geld zum Überleben. Vor allem in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Da kriegen wir sogar ein Zwangsdach noch über den Kopf und werden noch zwangsernährt, um es mal krass auszudrücken. Jetzt geht es nicht um die Frage, ob ich das will oder nicht. Natürlich magst du das nicht. Aber du selbst hast es in der Hand. Wie willst du es künftig haben? Selbstverwirklichung und Selbstverantwortung als Stichwort. Selbstverantwortung heißt, dass du auch wirklich das ist die Antwort auf dich selbst, die Antwort auf dein So Sein, wie du bist, dass du dir das wirklich auch erlaubst. Um dann auch Selbstverwirklichung, von denen so viele gerne sprechen, da steckt das Wort schon drin, Selbstverwirklichung, ich selbst wirke. Und all die Energie da draußen, wie Madeleine eben so schön gesagt hat, ist da für dich. Das Universum sagt immer. Ja, Und das Universum ist da auch nicht böse, auch wenn sie sich bis eben mal noch die Haare gerauft hat und gedacht hat, jetzt bestellt sie schon wieder diesen Pudding und den will sie doch eigentlich gar nicht. Sie will doch die Götterspeise. Aber gut, wenn sie den Pudding wieder bestellt, dann liefere ich ihn ihr halt. Wie kann ich sie nur darauf aufmerksam machen, dass sie doch eigentlich die Götterspeise liebt, dass ich ihr die auch liefern kann? Okay. <lacht> Ich habe auch noch einen kleinen Impuls ähm, zum Thema halt Geld und Egoismus. Mhm. Ähm, es ist ja so, wenn du, ich sage es jetzt mal so, wenn du in Anführungsstrichen wenig Geld verdienst, dann ist das doch eigentlich viel egoistischer, als wenn du viel Geld verdienst. Weil wenn du wenig Geld verdienst, dann hast du ja gerade so genug für dich. Vielleicht hast du auch schon die Erfahrungen gemacht, du hast öfter davon erzählt, dass wir irgendwie als Kinder irgendwas wollten, ja, ja. irgendwas machen wollten, irgendwas haben wollten, das besondere Spielzeug oder was auch immer, aber du konntest nicht, du, du konntest es uns einfach nicht kaufen oder erlauben, weil einfach die Geldenergie gefehlt hat. Und du hattest gerade genug, klar, natürlich auch für uns, aber gerade genug halt so für, für Lebensmittel und für Miete und was auch immer, was man alles so bezahlen muss, Versicherung. So, wenn ich jetzt aber doch ganz viel Geld habe, dann habe ich doch auch viel mehr Geld zu geben, wenn ich jetzt mehr als genug habe. Und das fand ich so schön, dieses Beispiel eben mit dem, mit dem Springbrunnen, mit den Schalen. Erst wenn du überfließt und mehr hast, als du eigentlich selber vielleicht brauchst, also Liebe, die überfließt, Geld, das überfließt und so weiter dann kannst du ja weitergeben an andere. Mhm. Und von daher, genau. das hat nichts mit Egoismus zu tun. Viel Geld haben, sondern du hast eben auch viel mehr, äh, um zu geben. Und, und ein Beispiel möchte ich noch bringen, weil wir immer dem Geld so sagen, oh das Geld ist böse, das Geld ist schlecht. Ja. Und ähm, wenn ich das Geld jetzt mal mit einem Hammer vergleiche, mit dem ich einen äh, Tisch bauen kann, einen wunderschönen Tisch, an dem man sich zusammensetzen kann, ähm, an dem man äh, gut essen kann und so, dann habe ich den Hammer dafür genutzt. Und wenn ich den Hammer aber dafür benutze, jemand anderem auf den Kopf zu schlagen und dem damit Leid zufüge, kann der Hammer ja nichts dafür. Der Hammer ist einfach nur da. Und das Geld ist einfach nur da. Es kommt darauf an, was ich damit mache. Und wenn du dich mal fragst, was würde ich denn mit meinem Geld machen, wenn ich so viel Geld hätte, wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Euro geschenkt bekommen würde, was würde ich denn da machen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch andere Menschen mitspielen. Für mich war es immer so, ähm, was, was für mich so ein Punkt war, was dass ich unbedingt machen will, ist ähm, meine Familie und meine Liebsten zum Essen einladen. Und zwar komplett. Wir gehen essen, kein Mangel. Jeder bestellt das, was er wirklich haben will: Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, das Getränk, was er will, äh, Wein und Cola und was auch immer. Und ich sage am Schluss: Ich lade euch alle ein und ich übernehme das. Und zwar ganz locker. Und das war so äh, eins der ersten größeren Ziele. Das war so dieser Ansporn, ähm, weil ich das auch schon miterlebt hatte, dass äh, das, das war eine äh, unserer Mentorinnen, die hat. Wie viele Leute waren das? Also 10, 15, vielleicht noch mehr Menschen. Ja, okay. sich, ja ich erinnere mich. Äh, hat äh, für all diese Menschen eben äh, in einem ziemlich feinen Restaurant, also nicht einfach hier so um die Ecke, sondern ähm, in einem gehobeneren äh, Restaurant, hat für uns alle einfach dieses Essen bezahlt. Ich hatte dann noch gerechnet, wie viel das ungefähr war. Und ich war so beeindruckt davon, und da habe ich, das will ich auch. Genau das ja. will ich auch. So, und jetzt ist halt die Frage, ja. für dich, was würdest du denn mit dem Geld machen? Würdest du das irgendwie, keine Ahnung, wegschließen und nur für dich irgendwas machen und so, ne? wie man dann irgendwie in irgendwelchen Filmen sieht, ähm, was sie mit ihrem vielen Geld machen und äh, so? Oder geht es dir tatsächlich darum, irgendwie das Leben zu leben, was du wirklich willst? Und dazu gehört ja auch, diese Beziehungen zu führen den Partner, die Kinder und die Freunde, die ganze Familie eben auch zu spenden. Vielleicht hast du ja auch schon Visionen davon, was du äh, spenden möchtest oder irgendwelche Organisationen. Vielleicht magst du sogar selbst sowas gründen. Und daran sieht man doch schon, dass Geld nicht das Böse ist. Es ist überhaupt nichts das Böse, das gibt es gar nicht, nur so, es ist das, was du damit machst. Mhm. Nur solange wir es als böse ansehen, welchen Grund, wie der Partner in deinem Leben, soll das Geld haben, bei dir zu bleiben und zu dir zu kommen, wenn du es nicht magst, wenn du sagst, das blöde Geld. Mhm. Und so wie das Universum dich liebt, so liebt auch das Geld dich. Das wird auch gerne zu dir fließen. Mit dem, mit deinem So Sein, wie du bist, mit dem, was dir Freude macht, mit dem, was dir leicht von der Hand geht, mit dem, was du hier mitgebracht hast an Gaben, an Stärken, mit dem, was dich ausmacht, will auch das Geld zu dir fließen. Nur solange du und ich hoffe, das könnte heute Morgen ein bisschen drehen hier, denkst, das funktioniert nicht, Auf die Universumskörnerin sich wieder die Haare. <lacht> Aber sie bringt es dir. Aber sie bringt dir. Sie Und zwar ja. wenig davon. Ne? Genau. Also, Universum liebt dich, es sagt immer ja. Und auch das Geld sagt immer ja zu dir. Wenn du sagst, ich mag dich nicht, okay. Wenn du sagst, ich liebe dich, Komm zu mir, sagt auch ja. Nochmal, darf ich dich dazu einladen, dich von all den Begrenzungen, Beurteilungen, Schlussfolgerungen, die du bis eben hattest, dass man nur mit dem und dem Geld verdienen kann, dass du mit dem, was du wirklich liebst, mit dem Ruf deiner Seele, mit dem, warum du da bist, kein Geld verdienen kannst, sondern dass alles für dich möglich ist und noch viel, viel, viel mehr. Ihr Lieben, du Liebe, wenn du dir vorstellen kannst, mal mit Madeleine und mir und anderen aus dem Team so acht Monate miteinander zu verbringen und dir dein Soulmate-Life jetzt gestalten möchtest, dein seelengemachtes Leben, dann wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, dich einzutragen, damit wir mal unter vier Augen miteinander sprechen könnten und mal schauen können, wo genau stehst du, wo genau möchtest du hin und Madeleine und ich und andere aus dem Team dann mal an deiner Seite sind, damit das dieses Jahr mal was wird mit deinem Soulmate Live. Life. Der Name ist Programm, wie ich immer so schön sage. <lacht> Madeleine, dir brennt es noch auf der Zunge. Du hast noch ein schönes Abschlusswort, bestimmt. <lacht> ein schönes Abs Abschlusswort, ja. Also, du warst ja jetzt hier live dabei oder hast du die Aufzeichnung angeschaut und vielleicht, also ich meine, die Aufzeichnung ist ja dann immer noch da, die kannst du dir immer noch mal anschauen. Und fühl da einfach mal rein in diese Energie. Mhm. Fühl da rein in diese Liebe, vom universum die es für dich hat und mir kam gerade eben so wir, wir haben immer überfluss jeder mensch hat immer überfluss auch du und wenn es der überfluss an ähm, mangelgedanken ist oder an ähm, verurteilung sich selbst gegenüber oder mhm. an liebe sich selbst gegenüber egal was wir haben immer überfluss jetzt dürfen mhm. wir uns entscheiden welchen Überfluss, in welche Richtung wir das gerne haben möchten. Ja. Ja. Wunderbar auf den Punkt gebracht, Madeleine. Danke, danke. Sehr schön. <lacht> ihr Lieben, in diesem Sinne, danke für die Zeit, die ihr heute Morgen mit uns hier verbracht habt. Danke für dein Sein, für dein Dabeisein. Und ich nehme jetzt nochmal das Wort auch von Madeleine. Das Universum liebt dich, das Universum sagt immer ja. Und wie viel mehr kannst du jetzt beginnen, dich selbst zu lieben auch, anzunehmen mit deinem So-Sein. Und ja, zu dir, zu deinem Seelenplan, zu deiner Seele, zu deinem Herzen, zu deinem Leben zu sagen und ihm auch zu folgen. Ich habt noch einen wunderschönen Tag. Ja. Ciao, ciao. Ciao.